Hey und herzlich willkommen zu so einer kleinen Runde Skywars. Ich und der Gamma, wie in Fight 3, spielen heute wieder zusammen. Wir haben eigentlich Zeit Fight nicht nur so zusammen gespielt und deshalb heute mal wieder ein Video. Der ja, Badwars, da war ich richtig dabei. Ja, das war auch immer ein cooles Spiel. Yep. Hallo! So. Schwert ist gleich drin und Sharp 1. Boah, ich kenne mich doch gar nicht aus. <lacht> <lacht> ich hab Dia-Schuhe für dich. Okay. Ja. Yeah. Danke. Dias schweift mir auch gleich zu. So, ich bin halt gleich direkt der Dia-Axt und, ah, Schwert. Ja. Yeah. Zehn Sekunden Schutzzeit. Yeah. Werft in eine Enderperle hin? Ja. Ich hab noch mal zwei Tiers. Nein. Und hier eine Eisen. Yeah, alle kommen gar nicht mehr zurecht. <lacht> Nein, passt dir. <hier. lacht> ja, ich wäre zwei zwei, weit, bitte. Ja, hier noch ein Wasserheimer. Ich sortiere gerade im Hier noch Blöcke. Ja. Perfekt. TNT, nice. Uh, ja. Yeah. Die sind unten. Oh, der hat richtig gutes DIA-Equipment. Ja, yeah, ich soweit es geht. Pass auf, dass du nicht stürzt. Jo. Yep. Oh, hier. Nice Wieso ist das da dran Hier Nimm du den Dings yeah. Und hier noch ein Brustpanzer Alter, oh, voll vor dir <lacht> <lacht> Nice Fein Hier, Schwert hast du yeah. oh, der will ja Ja Alter. woher weiter drauf Ja yeah. Oh, er läuft viel zu viel so Ja ich weiß, dann immer gleich alles raus. Oh ne, das sind gute Spieler. Der oh ist auch egal. Was dir ist lecker. kurz Boah. Boah. Boah. wo so alles so Boah. <lacht> Boah. <lacht> Keine Ahnung. Okay. Jetzt wir Tränke, Intent Also, die bekommt man aus Thun, aber es gibt auch irgendwelche Kids mit Tränken. Ah, okay. Hier drüben sind noch Gegner. Yeah, well, it an... Ja, oh, er fühlt es für Das ist unser Base, ja. Ja. Die, die, die. Da drüben, auf dem Baum.. Da, rein an, da kommen Schneebälle von der Mitte. Okay. Ja, der die didens Habt ihr da reinfasst? <lacht> Boah, was da einmal ich will neu und in der Bälle ...Fahren und in der Bälle Hat nicht funktioniert Ich bin im Block oh. Oh, Ja, gekauft. warte, ich lass die gleich Bist du tot, oder? Nein, ich bin im Block, nee. aber ich bin nicht tot Also ich baue mich gerade bergauf Soll ich dir, dir Wasser runterlassen? Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich bin <lacht> <lacht> Boah, ich hab richtig viele Heiltränke. Ich hab zwei Stück. Wo bin ich? Oh denn Gott, nicht? da ist ein Full Dia-Typ. Ja, ich bin unter dir eigentlich. aber... Oh, der kämpft. Ja, ich bin neben dir. Oh was? Nein, ich hab mein Schwert weggelegt. Warte, ich rufe da kurz. Oh, das sind Ach, viele. Achtung, da ist noch einer. Ich hab den in die Lava. Ja. Oh, so viele Gegner. Ja, das sind zauber. Ich bin auch gesch geschubft. Warte, die Hüfte kurz. Der baut sich hier hoch. Der hat einen Kill. Hab ihn mit der Enderperle gewundert, gekillt. Der ist da drinnen, gell? Hab ihn. Oh, nice. Da schwimmt noch einer. Boah, da rufst du gerne hoch. <lacht> <lacht> Pass auf, nicht dass der oben das Wasser dann wegmacht. Ja. Ich hab ihn gut, der ist fast tot. Okay. Nein, ich glaube, oh, er hat mich noch nicht ganz. Nein, er hat eine Angel. Für er hat eine Angel, ja. Ey, ja, ich jetzt. Ja, ich glaube, ich hab ihn. Nice, nice. Nee. Okay, doch, hab. Hab. Oh, fein. Hey, wie, Alter, du rufst sogar direkt da oh, du bist da, Wanner. Ich hab keine Enderbälle mehr, ich traue mich nicht mehr ich hab noch eine für dich Okay Ich warte mal kurz auf dich, wir leben noch zwei Leute angeblich Die mhm. sind im gleichen Team, schade ja. Mit zwei einzelne wären wäre es leichter Der stimmt, ja Hier, ich dropp dir die Danke Du brauchst, ich hier Heiltränke Ja Ich hab so viele Sachen, die kann ich gar nicht alle im. Hier ein Verbrennungsschwert ja. ich bin bei dir. Ich bin Sharp 1 Schwert mittlerweile. Ey geil. Geil, geil, geil. Like! Ist das dir Sch Schwert Sharp 2 ist aber auch nicht besser so. Na. No. Ein bisschen Obwohl. schlechter, aber hat halt Verbrennung das Ja ist genau, saugend. ja. Zack. Da ist er noch? Neben mir. Wo oh, war's? 8 gegen den haben wir vorhin schon gekämpft. Okay. Trends, nice. Jetzt heilen am besten ein bisschen. Yep. Bist voll, oder? Ja. Alter, der gute Okay, jetzt so. nur noch einer. Hä, hey, die waren aus einem Team, aber waren getrennt, oder? Ja. Prot 1, oder ist so gut. Und ich so. schau mal mit dem Kumpas. So da. Der ist Richtung Mitte. alter also, in der Mitte war man da gar nicht. Mir Ey, ist. wo ist der Gegner? Der ist da Richtung Mitte, aber ist nicht in der Mitte, glaube ich. Da ist ja kaum was drin, so ziemlich kurz mal an. Oder ist der vielleicht ganz oben im Baum? Ich glaube ja, mal um die Mitte. Angeblich in der Mitte, ja. Ja oder halt auf der anderen Seite in der Insel. Auf einer Insel. Ja, der ist hier üben auf einer Insel. Achso, warte, dann komm hier mal Bingard ganz weit weg. Der hat sich da eingebaut, hä? Hey, was macht er denn? LOR. <lacht> ich hab das Gefühl, er ist AFK. Ja, der hat gar nichts. Achso. Wollen wir ihn einfach killen? Ja, hilft er nicht da. Oh, Achtung! Der ist ein Hacker oder was? Ich weiß nicht. Ich glaub schon. Ja. <lacht> Läuft. Well, was machen wir jetzt? Ich kann ja nicht einmal killen. Alles klar. <lacht> <lacht> Anscheinend. Wie viele Kills hast du? Ich hab zwei. <lacht> nice, wir haben neun Kills. Warte sieben, Ja. Alles klar. <lacht> <lacht> nice, nice. Direkt runnen. Nice. Ja, perfekt. Wir brauchen gar nicht weiter aufwärmen. <lacht> ja, du hast bester Mann aber erzielt. Danke fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts so mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.